Music for drunkards to hear? <laughs> What do you mean? <laughs> anyway, we won't be able to call Devalin with it. The lyre itself is fine, but the strings. You're up, Outlander. It's not broken. It's just that the intensity of its animal power has greatly diminished. Do you still have Devalin's Teardrop Crystal with you? Great! Try to use it on the Holy Liar! <laughs> it worked as expected this youthful glow praising your really. i was talking about the holy liar thanks to our traveler friend having purified the crystal the hope that said its power is far from replenished how can we gather more i can surmise that devolan will already be suffering alone in some deserted <sighs> devolan poor baby This is not something that an honorary knight can accomplish alone. I will mobilize the rest of them. When you get the teardrop crystal, please let our honorary knight perform the purification process. Heroes supporting each other and setting out on a journey together. How exciting! Let me come up with a song for you! Is that all you're going to do? Just sing? Wouldn't be much of a bard if I didn't know. <laughs> You're so cheeky. You deserve an. Oh, Paima knows. From now on, you'll be. This search reminds me of a feud I once had with the Fatui. Six months ago, a thief stole treasure from the East Temple of the Four Winds. Whoa, what was it? A cup used by Barbados? No. Although if such a thing existed, it would be very valuable. Among all the relics they managed to dig up, one particular object was It was a vial which contained the Anemo God's breath. Relics come in every shape and form, huh? Also, jetzt müssen wir zum Tempel, War ja klar. Dann machen wir aber erst das hier. Nein, wir gehen als erstes unser fertiges Mehl abholen. Und zwar ist das da. Once word got out, to They've made tons of counterfeits everywhere. So. Fertig, ja. Zucker. Fertig, ja. So. Hm, ja. Können wir eigentlich mal machen. So, jetzt braucht jeder wieder so ein Drecksrei. Was? Aha, verschiedene. Ne? Hä? Okay. Wer geht das nicht? Ah, hundert. Oh ja, leck mich am Arsch. Zwei Minuten Abklingzeit. Super Wiederbelebungs-Item. So. Mal da hin. Okay, warte, wir haben ja so ein Ding eingesammelt. Ach, eins reicht nicht. oder? Ja. Mal sehen. Ah, hier reicht eins. wir fehlen noch zwei. Okay. So, dann teleportieren wir uns hier hin. Machen als erstes die lila Aufgabe. Verfolgen. So. Hm. Schon wieder klettern. Ja, los, hoch da. Super, und ich habe nur die. Ach, wenn ich zu so einem Schreien gehe, werden die anderen wiederlebt. Na, ja, super. Ah, fraglich, was das jetzt für ein Monster ist. Schildalarm. Um, auf Kurs warten. It's nearly time for afternoon tea. Müssen wir mit der vielleicht hinkriegen? Mal sehen. Wir haben ja noch hier den Super Ding. Ja, greift doch den Großen da an. Dass sie sich teleportieren können. Mann, Mann, Mann, ich gehe da immer auf den Sack, die Viecher. Ja, lass mich doch mal hier raus aus der Ecke. <lacht> Let's fuck him up a little. Oh. Don't be such a brute. Ha. Come little closer. Blitz. Oh, die macht auch nicht, was sie soll. Ey, die sind scheiß Figuren. Oh ja, komm runter, du Fetzack. Ah. Ah. Freeze. Ja! Ja! drauf. Komm mal, jetzt Mann. Was ein Schild gibt mir so auf Sack, ey. Don't Jetzt auf einmal. Geil. Gar nichts gebraucht. Da hinten. Werden wir die wohl auch noch machen. So. Ach, oh, da oben ist auch noch einer. So. Aber wir müssen ja sowieso in die Richtung. Mann, Mann, Mann. Oh, wir müssen da hoch. Da ist ein Eichhörnchen. Ja, den Wächter besiegen, ja, ist klar. Ja klar, aber ja, ja ist klar. Ja bringt aber gar nichts. Nein, das war der falsche. Ja, bringt gar nichts. Super. Boah, mit dem Ausweichen haben die es alle nicht so. weil oh ja, du kleiner Pimmelficker, ey. Tod, uh. oh mach doch meine fresse ja ist klar im laufen sind die nicht gerade schnell Oh, alter, ja. Alter. Hm. Ja, lauf bloß nicht weg, warum auch? Exchlampen, ey. Ja, komm. Gib dich, ey. Wow, you guys are insane. Weh, weh, weh, weh, weh. Meine Fresse. Ja, bla, interessiert keines. Eins von fünf. Kiefernscheiße. So. Kiefern Scheiße. Hello, nice to meet you. Was ein Kack. discount Pinon ist like Sure. You can try to find the real one. I'll take what you find, even if they're fake. Once you're done, find me at the winery. I'll trade you a beer for every 20 you find. Also, viel zu schwach. Dem Fiegelsocks. Ja, haha, geht ja nicht. Unser auch nicht. weißer. Waffe Stufe 10. Na ja. Bestimmt für irgendwas anderes. Oh man Elektür. Ah, super. Ist das selber, Was bringt doch gar nichts. Nein. Aha, dann sind die hier einfach Müll. Also die bringt mir in dem Kampf gar nichts. Also wenn ich so Figuren wechseln. Da. Da. Also sie tauschen gegen die da Wechsel. Ja, bla bla bla. Aufstufen. 20.000. Wie in Gottes Namen soll man die Scheiße denn schaffen, ey? 13. Ja, Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, einen Wächter besiegen. <lacht> so, wo ist das? Da. Ähm. Wir sind da irgendwo in die Nähe hin. Also, und das da? Was das? Bei dem, das wäre gut. Können wir jetzt den Teleportpunkt holen? Scheiße. Aber ja, muss ich doch hinlaufen, oder was? So, Scheiße. Also da oben. Gott. Dann springen wir rüber. Mal einfachsten. Ja, los, hoch da. Jetzt Tagzeit. ja cool. oh, oder ist so ein Ding oder von hier hinkommen oh nein kommen wir nicht scheiße ja halt die Backen da oben Dann hingefallen, so kommen wir da? Ups, Eichhörnchen hingekillt Kiefernzapfen, haha, die brauchen wir doch. Rohes Fleisch, wie oh, kriechen die jetzt hier kaputt? Anzünden. Stimmt eine gute Idee. Aha. So ja. So. Von hier kommen wir dahin. Ganz einfache Sache. So. Dann holen wir uns hier noch Sachen von den Bäumchen. So. Klettern da die Leiter wieder hoch. So, dann müssen wir hier wieder hoch, um rüber zu kommen. So, ob steht da schon wieder, der Kerl? Er muss nur so also zieldingen. Boah. Ja doch, dem wollen wir doch folgen. Jetzt muss auch der da sein. Hm, kann ich natürlich von die Hunden nicht drauf schießen. Aber er kann mich angreifen, ist klar. So, also wir müssen dahin. Zu dem Kristall. Äh, Tempel. Und was sind das für Blumen? Hier, ist doch schon wieder was. So, Champion. Hier sind Äpfel. Dämmerfrucht, naja, fast dasselbe. So. Also hier ist was. Oh, da drüben ist schon wieder so ein Ding. Ha. Kommt man da hin. Kommt man da hin? Wie kommen man da hin? Also von drüben hin. Also von... Hier darüber ist klar, aber... Ich glaube, wir müssen da hoch. Oder? Mal gucken. Weil einfach... So bringt dann auch nichts. So mal... Oh. Jetzt wissen wir hier auch was scheiße, oder? Geht gar nicht. Witzig. Also da hinten wir auch noch eine Schatzkiste. Aber wir probieren erstmal. Uh, was ist das denn? Gott, ist das viel schnell. Ja ah, geil, wie das sie macht. Oh. ich eben noch so ein Vieh? Und wie bekomme ich jetzt... ja ah, ich muss da noch in die Statue auch so ein Vieh. Aber wo ist es hin? Es war doch hier irgendwo. Da ist ein Blob. Hä? Was ist es denn? Ist versteckt. Ha. Ach, nö. Ich will mich doch verscheißern. War da hinten. Los, geh in deine Statue. Geh in deine Statue. Nein, nein, nein, nein. Nein. Dahin. Los, geht da rein. So. Jetzt wollten wir zu diesem Blauen, was war für die Beine brauchen? Ich bezweifle, das war von der. So, wir kommen ja nicht mal von hier rüber. Hm. Was ist mit dem Baum hier? Ist der hoch genug? Scheint so. So. Oh, los, los, los, los, los. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Kommen wir jetzt da dran. Scheiße. Nein, nein, oh Scheiße. Jetzt kommen wir da wieder nicht hoch. Ach, hm. wie soll man da wieder hochkommen? Also, wir kommen da zwar rüber, aber nicht da hoch. Oh. Das ist bestimmt schon irgendwie so ein Geheimtrick. Immerhin haben wir jetzt ein paar Kiefern sammeln können. Oh Gott, hier schaue ich doch im Leben nicht hoch. Ja, sage ich ja. Super. Ach nee. Oh, hier ist er noch höher. Dauch. Oh, nee, das sieht aber nicht gut aus. Ah, hm. Ja, oh, Alter, wieso geht denn der Gleiter nicht auf? Oh, ey, sag... Jetzt sind ja auch noch Eisdinger. Wo ist denn jetzt hin? Sich ist ich davon? Scheiße? Nee. Das Spiel geht mir ja hart auf, den Sack. sagt. Oh, jetzt lauf da rüber, Mensch, nah. das ist ja jetzt auch hier die höchste Wand auf einmal. Das 14. Oh, ah, egal. Auch egal. Ach, egal.